Heute stelle ich euch Martin Movie Factory vor. Martin, auch aus Wien, ist ein genialer Storyteller. Derzeit noch ein echter Geheimtipp, aber ich liebe es, wie er mit Video Geschichten erzählt, wobei er persönlich ja ein Mann der wenigen Worte ist. Auf seiner Facebook-Seite sieht man jedoch schnell, wie wortgewandt, klug und tiefsinnig er ist. Wie gesagt, ich liebe es, was er mit Video anstellen kann. Und darum schaut unbedingt auf seinem Kanal auf YouTube und auf Facebook vorbei. Denn reinschauen lohnt sich.